Und so beenden wir das Kuchen. Dann sterben wir aber. Kuchen, wir beenden es so, komm. Ciao! Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, nein, nein. <lacht> ich kann es einfach nicht. Oh, so einfach. Okay. Dann sehen wir noch direkt... Okay. Sekunden. Hallo. Und willkommen zu einem neuen Video auf Pitwatch. Und heute mal ist Geotrix dabei, was ganz Neues. Ja, ich bin noch nie dabei. Man kann ihn auch Kuchen nennen oder Waffen oder Pankuchen. Ich ja, egal. Nein. Okay, wir laufen heute mal ein bisschen in der Warzone so rum. In der Wattzone und suchen mal ein paar Gegner, weil äh, die Kisten sind jetzt gefickt. Äh, äh, <lacht> <lacht> Scheiße Ja, die sind auf jeden Fall gefixt worden Und ja, es gibt wieder neue gut. Kisten-Spots Die alten wurden gelöscht Ja, ja. also es gibt jetzt neue Kisten hier in der Und, ja. und na, Ich habe schon 16 äh, Und es wurde eine Ellie-Anfrage geschickt schon wieder Ja. Wir können, nicht, wir können nicht alle Ellie's annehmen, weil man kann glaube ich nur 9 Ellie's in der Liste haben, oder? Ich weiß es nicht ja, also, aber wir können nicht alle an den Kuchen, weißt du? Du musst es mhm. ja, also wenn ihr Fragen habt oder so, mit uns eine Ellie machen wollt, fragt bitte Geotricks. Crazy. Nein, geht zu Geotricks. Das ist mein Vorgesetzter. Ah, okay. okay. Ah, okay, geil, Mann. Oh, okay. ah, geil. Scheißforge, meinst du? Nicht Pitforge. Pitforge. Codeforge. Kackforge. Bock, äh, Bock. <lacht> <lacht> Bugforge ist das, Mann. Blackforge. Blackforge ist auch gut. Denkt die euch Blackforge mal schöne Namen auch. aus für äh, Pitforge. Alles in die Kommentare. Damit und, äh, und, der, und der Kommentar mit den meisten Likes kriegt dann irgendwas von uns geschenkt. Ja, der kriegt dann. Ähm, okay, ich wollte jetzt ein, nee, so ein Legend-Crystal verschenken, aber die brauchen wir leider noch. Ich würde ah, sagen, würd sagen, einfach 10 Rare-Crystals kriegt der von mir. Ja, der kriegt von uns 10 Rare-Crystals. Ja, von uns kriegt er dann 10. Was ist dein Lieblingskuchen? Kuchen. Genau. Dein Kuchen? Lieblingskuchen? Uh, oh, weiß ich nicht. Ich äh, habe einen Lieblingskuchen. Welchen? Also, boah, ich mag gerne Zitronenkuchen. Oh, ja geil. Oder kennst du äh, Maulwurfkuchen? Mm, kennst du nicht, Nee. Den musst du dir mal ballern. Der ist ja so geil. Den macht okay. man halt so, ähm, das ist so ein Schokokuchen. Den hüllt man dann aus, macht da um so eine Pampe rein Und dann haut man da noch Bananen rein und dann haut man die ganzen Scheiß, den man ausgehüllt hat, den haut man oben rauf, so als Deckel okay. Das ist so heftig, Also aber ich, ich, ich esse eigentlich gerne, ähm... Schokokuchen Das ist ja so eine Art Schokokuchen, äh... kuschen, kuschen, <lacht> schon, schon Schokokuchen Äh... Die, äh, die Armee sagen ja mal kuschen. Echt? Ja. Äh, wie? Kuschen. Ja, nicht Kuchen, sondern Kuschen. was ist denn so einen Scheiß her? Ja, ich bin keine Ahnung. Wo, hast denn, du sowas her? Was? Wo weißt denn du so was her? Was? Woher weißt denn du so was? Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß schon ein paar Kisten-Spots wieder. Hier ist hm. eine. Ich schon. Ich wusste noch nie eine so Ich, ich würde die XP-Flaschen aufbewahren, wenn ich du wäre. Ja, will. aber wenn ich du wäre, würde ich jetzt einfach leise sein, weil mein ganzes Aha wurde geklärt. Wie ihr wisst, kann man Sachen ins Aha machen und da werden ab und zu mal Sachen geklärt und das war bei mir der Fall. Also, war da eine drin, ja? Da waren auch einige Crystals, glaube ich, drin. Aber nicht meine Legendaries, die habe ich alle in der Chest. Hier ist auch noch eine Kiste, hier ist ein guter Spot, glaube ich. Ein Kuchen. Mein Epic oh ja, meine XP-Flasche. Mein Epic Crystal. <lacht> ein Epic Crystal drin? Ja. Das das mit dem, Boot, das eine mit dem Oh nein, oder? Ja, gut, Alter. Das ist ein eigentlicher ein Abonnent, den ich nicht bin. Ich wette, wenn, er wenn tötet jeden, uns. Wenn du jeden einzelnen Abonnenten in Ruhe lassen würdest, dann hättest du ja irgendwann bald keinen mehr, den du angreifen könntest. ich bin aber nett, weißt du, Kuchen? Weiß. Deshalb greife ich die nicht an. Aber das ist halt ein bisschen anstrengend auf Dauer, ja. Aber bei mir ist es halt so, wenn ich die Leute dann angreifen würde, würden die mich dann direkt beleidigen. Sagt, der läuft uns hinterher. Ja, was will der? Der will uns töten, Kuhn. Okay, er töte ihn. Dann töte ich ihn jetzt. Er tötet ihn. Er pört sich auch die ganze Zeit weg, Alter. Das ist ja, jetzt verfolgen wir den. Verfolgung, sagt! Wo in die? Oh mein Gott, da ist noch einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie viel Schaden er macht. Lord, ich bin tot. Hab ihn. Direkt der dich zu mir. Ja, Junge, der hat so viel Schaden gemacht. Wie lächerlich. Der macht naja. so viel Schaden, ne? Ey, diese ganzen Bowspammer sind einfach die größten Lappenkinder. Ich weiß, sind die auch. Kann ich gar nicht oh, die, leiden. Aber ist leider so. Ja, ist leider echt so. Hier, willst du einen Bo -Spam? Gibt man den Bowspam? Oder gib mal den Bow, ich will. Bowspam? Ich will Bowspam. Der hat so ja. viele Pfeile mitgehabt. Immer ein paar. Ja, Junge, okay, du willst Bowspam, ja, dann nimm Ja, stimmt. Ja, die alle abfacken. dann Was sieht die? so aus als hätte ich auch bogus gilt ja dann rennen die weg dann rennen die richtig weg mann willst du noch Perls? hier, guck mal wie viele Perls der hatte der ja, will richtig um sein voll, mann. guck mal er denkt echt ich nehme jetzt tpa oder? ja dann Rang könnte er einfach äh, dp machen dann könnte er einfach seinem death point dp Boy, den den den nie. oh ja. Yeah. oh du ich du hab nen epic crystal hab ich auch gerade gezogen ciao Oh, vorne ist einer. Oh, mein okay. Mist, ich hab mir grad nicht... Guck mal, er, sagt, er schreibt mir jetzt, why? So, als sie erst sagen, Ellie und dann killen. Hä, hey, er hat uns angegriffen. Du hast uns angegriffen. Oh nein, ich fahre mich mitten in die Lava, ich bin so tot. Hä, hey, du kannst das überleben, ne? Lava macht nicht so viel, Schaden, okay? Ich, nein, so... ich bin noch zwei Herzen tot. Ey, Tape dich zu mir, schnell. Hä, hey, ja, ich wusste nicht, dass du es bist, Junge. Will er mich ja, verarschen? Ja, ja. Ja, ich hab ich. Junge, bist du dumm? Ich <lacht> wurde du wohl eine Bist du behindert, warum beleidigt schon wieder? Da will ich mich über töten, Kuhn? Ja, bitte stirb. Nein, ich war wegge... Ja, stirb, komm, Nein, stirb. nein. tot. <lacht> ja, stimmt. Ich bin in der Lava gestorben. Verdient. Hey, ja. Am besten immer tagsüber stehen oder halt nicht ganz abends. Okay. Ey, weil dann sind die ganzen Amis online die One-Hits malen. Ähm... Kuchen. Kannst du mir das jetzt mal bitte erklären, warum diese Person, die jetzt gerade uns angegriffen hat und uns töten wollte... ...wir ihn denn töten... ...und er mich darauf denn anmacht... ...warum er jetzt immer noch Ellie will? Hä? Wie sind wir gelaufen? Voll schief und krumm oder wie? Ja, ein Dobi. Ja, ein Pesha. So Hier ist einer. Oh shit, ich kann ihn nicht angreifen. Er hat auch einen Schaden. <lacht> Guck mal, er läuft einfach zurück die ganze Wollen wir Peace machen? Frieden! Stop, stop. Wollen, wir die, wollen wir die mitnehmen? Die ist süß, komm. Äh, <lacht> warte, come with me. Warte, come with me. Kennt ihr uns? Ne, okay, ne. Ich glaube nicht. Komm. Das ist unsere Freundin jetzt. Wahrscheinlich... Jetzt wahrscheinlich... Jetzt habe ich den Titel, Raven klärt sich Mädchen aus dem Internet. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Kommt sie mit? Ja, sehr gut. Die ich stell dir jetzt mal vor. Jetzt die töten einfach. Wir nehmen die mit und dann töten wir sie. Ja, sind Oh mein Gott. Irgendwo war doch auch eine Kiste. Ich glaube, die wurde jetzt irgendwie moved. Ja, hier ist keine mehr. Wo ist unsere Freundin? die noch mitgekommen? Ja, natürlich. Hier, komm. Nimm. Sie hat einen Scherke dran gesoffen. Die wir uns gleich umbringen, ich. Ah, nee, sie gibt uns sogar was. Die liebt uns. <lacht> ja, <was> <lacht> <macht's>? <lacht> ah, jetzt ist gemacht die Drop Party. Sie macht eine Drop Party. Yay, komm. Wir schlachten gleich einfach ab. Nein, machen wir nicht. Doch, ich mach die da. Nein, lass mal, Mann. Ich will die mitnehmen. Ey. Lass, lass sie mal. kleine Mädchen aus dem Internet. <lacht> ja. Komm mit. Komm, komm, komm, komm. Boot, boot. Da hat jemand uns in eine Faction eingeladen. Bei Jan. Äh, äh nee, nicht, äh, nicht Faction. Ey, wir wurden jetzt in der Aufnahme dreimal in der ellie eingeladen. Nimmst du an. Okay, gibt's hier überall noch Kisten? Hier war, der, hier war mal der Hacker mit diesem. Ja, stimmt, der war hier, ne? Ein Ja, Jan, wenn du es das siehst, das, wir sind gerade in der Aufnahme mit unserem Girlie. Wo, ist denn, wo bist denn du hin? Mit dir? Wo seid ihr hin? Um, hier Ihr Schlingeberger, kommt. Hier, TNT für dich, TNT! Danke mein. Raisen, Englisch or German? German. Okay, komm. Ich hoffe, das macht ihr nichts aus und sie liebt mich trotzdem. Auch. Oh, scheiße sie, scheiße, sie kann. Oh, fuck, jetzt sind wir gerippt, Mann. Ich hoffe, die guckt das Video nicht. <lacht> <lacht> oh, shit. Das feier ich jetzt noch mehr, Mann. Wohin gehen wir? Soll ich schreiben an einen an einen geheimen in eine geheime Höhle <lacht> gibt's hier jetzt wieder Kisten? Hier waren noch früher welche. <lacht> oh Mann. Yeah. Hier gibt es auch... Oh, doch, hier ist... jetzt ist hier die Kiste. Wurde einfach nur ein bisschen verschoben. Ich gebe hier jetzt auch mal ein Ja, hier. War das ein? Das ist einer? Gib mal rare. Das ist rare. Danke. Halt, die sollen den behalten. Wir brauchen keine rare Crystals. Doch. Wir hatten schon 155. Ich brauche die aber. Nimm. Hier. Schreib Exorika zu uns. Was? Nein, nein, nein, nein. Wir machen jetzt alleine. Nein. Nicht jetzt. Nein, nicht jetzt. Nein, nein, nein, nein, nein. Wir machen das hier zu dritt. Das ist gefährlich. Also ist unser gemein Ich schreibe sein. jetzt... Der ist... ...gefährlich. Er ist ein kleiner Spanner. Der ist gefährlich. Der will hier... Der will unsere Dreisamkeit hier. Stürmen. Unsere Dreisamkeit. Drei Samen, was zum <lacht> Teufel ist los? Okay, wir werden jetzt hier noch auf die Jagd gehen. Weißt du, mit ihr an der Seite kann uns nichts passieren. Die wird uns schon beschützen, denke ich. Wie ist Level 9? Ja. Vielleicht hat die einen richtig heftigen Heckklein und haut alle um. <lacht> so wie der eine... Sagen, aber... Ja, der eine Glatzi, der hatte doch so einen Heckklein und hat mich dann beschützt. <lacht> Ich glaube, der ist aber weg. Der wurde glaube ich gebannt leider. Rest in Peace, Glatzi, sie zwei. Ich kann immer noch nicht rennen. Wo ist denn? Wo ist sie? Du hast sie zurückgelassen. Bist du wahnsinnig? Nein. Du lässt du sie einfach sie hier. Du rennst doch einfach vor, ich renne sie nur hinterher. Du lässt sie einfach im Stich, guck mal. Die weint hier, glaube ich, sogar. Hallo? Ich zu essen. Die brauch Essen! Ja, ich brauch auch Essen! Nein, gib ihr, ja genau. Hey. Ihr kriegst ein Steak. Du brauchst ich nicht so viel. Jetzt habe ich, hab ich gar kein Steak mehr. Ich auch so besser. Ne, guck, nur Haus. Oh, hier ist eine Kiste. Rare Crystal. Mann. Und eine 100er XP Flasche. Peace. Ich hier jetzt irgendwo nochmal was zu essen? Oh, was zu essen. Ich hab auch Hunger. Gib mir Essen, du. ich schreib mal jetzt mal. Ähm, wir wollen wir ja, was essen gehen? Ich hab sehr. Echt Kohldampf, cool, ey. Ich hab Hunger. Huhn, hast du auch Hunger? Wollen wir was essen? Mhm. Was essen gehen? Eine Kartoffel, eine rohe sogar. da unten ist einer. Wo, wo, wo, wo? Wir was essen. Der was zu essen mit. Nein. Vielleicht können wir ihn essen. <lacht> wir können ihn verspeisen. Rennen. Ich kann nicht mehr rennen, ne? Ja, ich renne. Wo ist der? Guck mal, wie ich renne, guck mal. Da guck mich doch an, Alter, wie ich renne, Mann. Ich renne wie. Ein... Da war jemand. Den Ich lege und backe hier rum auf Bugforge. Bugforge. Backen hier. Yeah. Die backen einen. Die backen. Soll ich mich rumhören einfach? Nein. Kuchen, ich brauche zu naschen. Wo? Ah. Oh, ho, ho, ho. Ich habe Essen. Ich habe Essen bekommen. Jetzt auch was? Hier. Wir waren werfen alle Sachen durch die Gegend? Karotten oh, brauche ich nicht. <lacht> Essen. Okay. Ich sagen wir müssen jetzt noch einen Kampf finden, sonst war das hier. Eine Folge ohne Kampf. Was machst du? Bist du traurig? Was hast du denn? Hast du Hunger? Ja. Hast du immer noch Hunger? Ja. Okay, komm mit. Ich hol dir was zu essen. Also du auch, ja, hier. Hey. Die klaut alles, ne? frechheit okay. Wir nehmen jetzt noch diese Flagge ein. Wir schubsen sie einfach vom Turm runter. Wollen wir die runterhauen? <lacht> ja. Ich wollte die noch ein bisschen länger behalten. <lacht> Nicht nur jetzt hier ein paar Minuten. Das machen wir nach der Aufnahme, hauen wir die einfach runter. <lacht> hier ist einer. Oh, da war ein richtig guter gerade. Oder ich habe Paras gerade. Dann schlach ich den ab. Da sind richtig viele unten. Wo? Da unten. Guck doch mal die Namen. Oh shit, Mann. Siehst du das? Das sind alles, das sind alle, alles bestimmt von. Das äh, sind alles äh, äh, in Gold, äh, Dinger. Ne, die sind nicht in Gold, sondern. Oh mein Gott. Die sind alle rot. Ja, dann ist das alles Duck Leute. Nimm einfach ein Nimm schnell ein. Lass, lass schnell einnehmen. Ah, hier geht's lang, ne? Ich weiß nicht, ich bin dumm. Oh, hier ist eine Kiste! LOL, das war natürlich nicht eine ja, Kiste. das ist Ducky? Okay, dann lass einnehmen, schnell. Ja, das ist Ducky. Okay, schnell einnehmen. Boah, ich dachte gerade, das wäre eine von das, die heute Jetzt wissen die, dass sie hier sind, ne? Ja, ja, aber wir nehmen das jetzt schnell ein. Die sind unten und wir müssen versuchen wegzukommen, ohne dass sie uns kriegen Kugel. Der, der, äh, der. Der, der drauf geht, der verliert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, Zapfi. Ja. Ah, das ist Zapfi, okay. Zapfie. Äh, das der ist ein Zuschauer. Der wird uns nicht angehalten. Du hast was dich gar nicht. <lacht> <lacht> Auf Mission oder wie? Auf Mission! Auf Mission! Auf Mission! <lacht> ja, auf Mission oder wie? <lacht> ist das geil! Hey! Schubst sie nicht rum! Einmal hier geschubst wird! Hey! <lacht> ja, hey! Schubst ihn! War... Runter mit dir! Schubst sie vom Turm! Schubst sie runter! Stop sehen. Okay Kuchen, cool. lass uns das beenden jetzt, ja. Wir springen jetzt hier runter. Und so beenden wir das Kuchen. Dann sterben wir aber. Kuchen, wir beenden es so. Komm. Ciao. Komm runter Kuchen. Komm springen. Für mich Kuchen. Spring. Nein. Spring. Nein. Spring. Nein. Da kommen Gegner hinter dir, da kommt halt echt einer, komm, das ist keiner von uns gewesen gerade. Ja, das, das ist ein Trap hier. Nein, da ist noch einer. Hinten. Das ist Nein. nicht. Spring jetzt! Nein! Ja. Oh, Zwei! Le Lebt er? Was hat er geschrieben? Lebt er? Lebt er! Nein. Lebt er! Da oben ist noch diese. Da ist deine Frau und bin tot. Sehr gut. <lacht> Dann sag jetzt auf Wiedersehen Kuchen. Tschüss.